Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man einen funktionierenden Aufzug in Roblox erstellt. Der würde dann ungefähr so aussehen. Oder halt, wie ihr ihn auch immer haben wollt. Denn ich werde euch heute in dem Video drei verschiedene Möglichkeiten, einen Aufzug zu erstellen, zeigen. Und wie ihr die dann auch noch aufwerten könnt. Die erste... Ist ein Aufzug, bei dem man ganz normal teleportiert wird von einer Kabine in die nächste. Bei der nächsten wird die Kabine von einer Position zur nächsten getweint Und bei der nächsten wird es dann noch viel smoother gemacht, weil wir Roblox Physics verwenden. Fangen wir erstmal mit der ersten Methode an. Für die habe ich hier eine Kabine, eine zweite Kabine, die baugleich ist und einfach nur Boden. Mehr haben wir nicht. Alles, was ich jetzt noch mache, ist, ich füge zu dieser Kabine hier in diese Wand ein... Proximity-Prompt hinzu, über das wir dann den Aufzug bedienen. Und zu diesem Proximity-Prompt fügen wir ein Script hinzu. Das nennen wir dann natürlich Aufzugsscript. Und sagen jetzt, local Prox ist gleich script.parent. Dann haben wir schon mal den Proximity-Prompt. Local, meine Kabine, sagen wir jetzt einfach mal, ist gleich prox.parent.parent. .parent. Und local, andere Kabine, ist in dem Fall meine Kabine.parent. Doppelpunkt, find first child. Wir sind gerade in Kabine 1 und wir gehen dementsprechend hier rüber zu Kabine 2. und So, also das Script weiß jetzt, wo es sich befindet und zwar in einem Proximity Prompt, welches sich in der eigenen Kabine befindet und wir wollen auf die andere Kabine noch zugreifen können. Jetzt schreiben wir eine Funktion, um den Spieler, der den Aufzug bedient, von der einen Kabine zur anderen Kabine zu teleportieren. Und dafür sagen wir einfach Local Function. Ich nenne es einfach mal Teleport, weil das ist ziemlich treffend. Und dazu haben wir dann den Spieler. So, und wenn wir den Spieler getten, dann brauchen wir natürlich seinen Character, weil den wollen wir teleportieren. Deswegen sagen wir Local Character ist gleich Spieler.Character. Immer für jeden Fall abgesichert sein. Deswegen schreiben wir immer If Not Character, Then Return End. Und wir wollen, dass der Spieler sich so von einer Kabine in die nächste Kabine teleportiert, dass er nicht merkt, dass er teleportiert wird. Das heißt, er muss genauso teleportiert werden, wie diese Kabine zu dieser Kabine steht. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Wir sagen jetzt erstmal Local Distanz ist gleich. Meine Kabine, Doppelpunkt Get Pivot, Punkt Position, Minus, andere Kabine, Doppelpunkt Get. Get Pivot, Punkt Position. Dadurch haben wir jetzt die Distanz von der einen Kabine zur anderen Kabine berechnet. Ihr könnt statt Get Pivot natürlich auch irgendeinen Referenzpunkt in eurer Kabine nehmen. Zum Beispiel hier diesen Wandpart neben Punkt Position. Und müsst ihr dasselbe dann bei der anderen Kabine machen. Da ich kein Referenzobjekt habe, machen wir es einfach so. Und jetzt sagen wir Character Doppelpunkt. Aber wir können direkt auch mit Pivot arbeiten. Pivot To. Und dann sagen wir... Character Doppelpunkt Get Pivot plus Distanz. Die Funktion, die müssen wir dann natürlich noch verknüpfen. Und zwar mit diesem Proximity Prompt. Und dafür schreiben wir einfach Prox.triggered Doppelpunkt Connect Teleport. Dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Dafür drücken wir einfach mal Play Hier. Dann stehen wir vor der Kabine, gehen hier hin, da steht Interact. Ich drücke E und wurde unter die Map teleportiert. Da haben wir wohl ein Plus-Minus-Fehler gemacht. Aber genau deswegen testen wir solche Sachen auch, weil ich persönlich habe immer keine Lust zu denken, ob ich jetzt Plus oder Minus nehmen soll. Ich probiere es einfach aus und dann weiß ich Bescheid. Ich habe jetzt das Plus zu einem Minus gemacht. Gehe wieder rein, drücke dann und ich bin oben, ohne zu merken, dass ich überhaupt nach oben gegangen bin. Aber wir kommen nicht mehr runter. Das bedeutet, wir nehmen jetzt diesen Proximity Prompt, drücken STRG C, gehen dann zu Kabine 2 an dieselbe Wand hier und drücken STRG, SHIFT und V um den Proximity Prompt hinzuzufügen. Und wir müssen hier im Script noch eine Sache ändern, weil wir haben bei der anderen Kabine jetzt auf Kabine 2 referenziert, was keinen Sinn macht. Deswegen nehmen wir jetzt Kabine 1 und damit haben wir das dann hardcode. Das ist natürlich ziemlich schlampiger Code, aber grundsätzlich würde es so funktionieren. Wir gehen hier rein. Bup, bup, bup. Ihr seht es, ich gehe hoch und das ohne bup, ohne mich zu dieser Kabine zu bewegen. Wenn ich jetzt in der Kabine drin wäre, die Tür wäre geschlossen, würde ich gar nicht merken, dass ich mich teleportiert habe, außer daran, dass sich die Beleuchtung geändert hat. So kann man sehr schnell die Illusion von einem Aufzug erschaffen. Ihr könntet natürlich dann noch mit Train Service hier eine Tür machen, die sich öffnet und schließt. So wie ich es in dem Beispiel am Anfang auch gemacht habe. Dass man hier erstmal die Tür öffnet, dann geht man rein, dann kommt die Teleportation dann öffnet sich die Tür und man geht wieder raus. Das Schöne an diesem Ding hier ist auch, ihr könnt einfach irgendwo hin teleportieren. Ihr könntet zum Beispiel jetzt diese Kabine nehmen, die einfach mal hier hinten hinpacken. Wir sagen dann play hier. Und es würde trotzdem funktionieren, weil ihr immer zur Referenz zwischen diesen beiden Te Kabinen teleportiert werdet. Dup, dup. Seht ihr das? Ich werde von einer Kabine zur anderen teleportiert. Und innerhalb der Kabine sieht es sogar so aus, als wäre nichts passiert. Ihr seht es nur daran, dass sich die Umgebung geändert hat. Bapp, jetzt sind wir wieder hier und da hinten ist die Kabine und bapp, jetzt sind wir hier. Wenn ihr nun wollt, dass der Aufzug sich bewegt und dass man auch sieht, könnt ihr das Ganze mit dem Train-Service machen. Dafür haben wir hier im Setup im Aufzug 2 nur eine Kabine. Den Boden mal wieder und eine Oben Referenz und eine unten Referenz. Die Oben Referenz und die unten Referenz habe ich ein bisschen transparent gemacht. Die könnt ihr auch komplett unsichtbar machen. Wichtig ist, dass ihr hier Can't Collide auf False setzt, dass sie nicht mit irgendwas kollidieren können, dass sie einfach nicht da sind. Und dass sie geankert sind. Und dann haben wir hier die Kabine und bei der Kabine nehme ich jetzt alle Parts der Kabine, gehe dann hier oben auf Model, dann auf Union, dann werden sie zusammengefasst zu einer einzelnen Kabine, weil das macht es uns dann Ende ein bisschen einfacher. Ansonsten müsstet ihr durchloopen und mehrere Twins machen oder was auch immer. Wir benennen das Ganze um in Kabine und wählen dann hier bei der Collision Fidelity aus Precise, Convex, bla bla bla. Dann drücke ich bei der Kabine STRG, SHIFT und V, um meinen Proximity Prompt vom letzten Mal wieder einzufügen. Ihr könnt es aber auch einfach erstellen, dann haben wir hier wieder unser Script drin. Unter dem Script habe ich jetzt ein paar Kleinigkeiten geändert. So also als erstes getten wir die Oben und Unten Referenz. Wir schreiben hier gleich meine Kabine, Parent, Find First child, Unten Referenz. Und dasselbe mit der Oben Referenz und Oben Referenz, weil wir gehen ja hier von der Kabine. Das ist die Kabine. Einen nach oben und dann suchen wir nach Oben Referenz und Unten Referenz. Könnt ihr könnt die auch anders benennen, müsst ihr nach was anderem suchen. So und an der Stelle habe ich einen Copy Paste Fehler gemacht. Meine Kabine ist jetzt einfach nur prox.parent weil sich der Proximity Prompt direkt in der Kabinenunion befindet. Und die unten und oben Referenz sind jetzt meine Kabine.parent.parent. .parent. Dann holen wir uns den Tween-Service, erstellen eine Tween-Info. Zwei Sekunden wird der Aufzug brauchen, um zu fahren. In einem Easing-Style habe ich Sinus gemacht. Ich habe die Funktion umbenannt in Aufzug, weil es ja diesmal keine Teleportation ist, sondern es wirklich getweet wird wie ein Aufzug. Und dann erstellen wir ein Ziel. Das ist jetzt ganz lustig. Ich habe es jetzt sehr komprimiert geschrieben. Grundsätzlich seht ihr es hier. Ihr packt in geschwungene Klammern Position ist gleich. If. In Klammern meine Kabine Punkt Position minus unten Referenzpunktposition Klammer zu Punkt Magnitude ist größer als in Klammern meine Kabine Punkt Position minus oben Referenzpunktposition Klammer zu Punkt Magnitude then unten Referenzpunktposition als oben Referenzpunktposition Das bedeutet einfach nur wenn der Abstand von meiner Kabine zum unten Referenzpunkt größer ist als der Abstand zum oben Referenzpunkt dann swinen wir uns zur unten Referenz und ansonsten tweenen wir uns zur so oben Referenz. Schreibt das jetzt einfach so ab. Wenn ihr es nicht versteht, wenn ihr es versteht, umso besser. Und am Ende erstellen wir dann den Tween. No okay, tween ist gleich Tween Doppelpunkt Create. Meine Kabine, Info Ziel, bla bla bla. Falls ihr nicht ganz versteht, wie man das jetzt mit dem Tween Service macht, dann klickt oben rechts auf das I. Da ist ein Video verlinkt, in dem ich alles Wichtige über den Tween Service erkläre. Ansonsten machen wir jetzt weiter. Das ist so der Basic-Aufbau. Wenn wir jetzt erstmal auf Play hier drücken, dann kommen wir ins Spiel rein, können uns in die Kabine reinstellen, drücken E. Und der Aufzug fährt hoch. Es sieht ein bisschen aus. Und ihr seht, ja, ganz stimmt es nicht. Aber ihr seht jetzt schon, was gemacht wurde. Wenn ich jetzt hier wieder auf Interact drücke, fährt auch wieder runter. Und fährt dann so ein bisschen in den Boden rein. Weil er orientiert sich jetzt genau an der Position von diesen Referenzpunkten. Das können wir natürlich besser machen, indem wir genau diesen Positionsabstand zu diesen Referenzpunkten jetzt getten. könnt ihr natürlich die Referenzpunkte auch entsprechend anheben und dann habt ihr es auch. Aber ich sage jetzt unten Referenzpunkt Position Minus. Ich schreibe es in Klammern. Oben Referenz. Punkt, Position, Minus. Meine Kabine, Punkt, Position. Und dasselbe schreiben wir jetzt hier. Und äh, wir testen dann einfach mal, ob ich wieder einen Plus-Minus-Fehler gemacht habe, wie ich so gerne tue. So, und er fährt hoch und hat die perfekte Position eingenommen. Wir können jetzt hier rumlaufen, können wieder hingehen, können wieder runterfahren. Wir haben einen Aufzug, der sich bewegt, aber es ist alles noch ein bisschen wonky, wie ihr seht. Und wenn der Aufzug sich zu schnell bewegen würde, weil er eine zu hohe Distanz zurücklegt, oder weil ihr ihm einfach nicht genug Zeit gebt, dann kann es sein, dass man einfach durch den Aufzug durchfällt, weil wir nicht wirklich eine Einheit mit dem Aufzug bilden, sondern der Charakter passt sich einfach nur der Kabine an. So, ich schreibe das hier einmal ein bisschen aus, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser lesen könnt. Ich packe das mal so. Else, so könnt ihr das besser abschreiben. Wir haben jetzt Position, ist gleich if, meine Kabine, Punkt Position, minus unten Referenz, Punkt Position, Punkt Magnitude ist größer als meine Kabine, Punkt Position, oben Referenz, Punkt Position, Punkt Magnitude then unten Referenz, äh, minus oben Referenz, minus meine Kabine, Punkt Position, else oben Referenz, Referenzpunktposition minus unten Referenzpunktposition minus meine Kabinepunktposition. Wichtig, dass ihr alles so abschreibt, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und der Aufzug hat natürlich noch Fehlerpotenzial. Zum Beispiel, was passiert, wenn man den Knopf jetzt öfter drückt. Richtig, der Aufzug geht dann komplett crazy. Kann ich euch zeigen. Wir drücken hier eh, nochmal eh, nochmal eh, nochmal eh, nochmal eh, nochmal eh noch e, und dann... Oh, ist er weg. Und dementsprechend müssen wir den Knopf jetzt ausmachen. Dafür sagen wir jetzt einmal prox.enabled ist gleich false. Und dann sagen wir Completed Doppelpunkt Connect Function. Und in die Function schreiben wir dann einfach rein. Trucks enabled ist gleich true. Und damit haben wir diesen Bug gefixt. Der Aufzug ist fertig. Und der würde dann auch wieder funktionieren. In, hier, ich kann den Knopf nicht drücken. Jetzt kann ich ihn wieder drücken. Ich spamme die ganze Zeit die E-Taste und er fährt halt die ganze Zeit. Wunderbar. Ich gehe wieder rein. Und dieser Aufzug würde dann auch wieder funktionieren, indem man die Sachen verschiebt. Ich wechsle immer zum Server rüber. Nehme dann einfach diese Parts hier und pack die dahin. So. Gehen wieder hier hin, Interact und er fährt darüber und nimmt uns nicht mit. Der Ehrenlose. Und um diese Wonkiness zu beseitigen, kommen wir jetzt zu unserer dritten Methode, einen Aufzug zu erstellen. Und zwar mit den Roblox Physics. Und dafür ist das Setup nochmal ein bisschen anders. Wir gucken hier in den Aufzug rein, wir haben wieder unsere Kabine. Boden 1, Boden 2, braucht man nicht. Die Oben-Referenz und die Unten-Referenz. Und ihr seht, ich habe hier schon was reingepackt. Die Kabine ist zusammengeweldet. Wie man eine Kabine zusammenweldet, zeige ich euch jetzt auch. Ich mache die Welds kurz weg. So. Sie ist jetzt nicht mehr zusammengeweldet und was das bedeutet ist, wenn wir jetzt hier ins Spiel reingehen und gegen die Wand laufen, fällt sie um, weil ich habe diese Kabine nicht geankert, weil sie ist jetzt ein Physikobjekt. Es darf nicht geankert sein, ihr macht hier oben Anker aus. Bei allen Parts der Kabine wählt sie dann alle aus, geht oben auf Model, dann auf Create und dann wählt ihr aus Weld. Und dann ist es zusammengeweldet, das Ding hält zusammen. Wenn wir hier Show-Welds machen, seht ihr, da ist jetzt irgendwie so Netz drin. Es kann uns aber auch egal sein, ich mache das wieder aus. Was ihr auch seht, da unten ist so ein bisschen Zeug drin und das Zeug müsst ihr auch erstellen. Ich mache hier mal alles zu. So. Was wir brauchen, ist, wir brauchen ein Attachment. Das habe ich jetzt Attachment 1 genannt und ich habe es in die unten Referenz reingepackt. Wir brauchen ein zweites Attachment und das packe ich in den Kabinenboden rein. Ich habe den Boden der Kabine extra Kabinenboden genannt, damit wir ihn finden können. Und das habe ich Attachment 0 genannt. Ihr könnt die Attachments nennen, wie ihr wollt. Und hier drin haben wir jetzt noch zwei weitere Objekte. Align Position und Align Orientation. Dafür drückt ihr einfach auf Plus und sagt dann Align und fügt die Sachen dann hinzu. Und die müssen wir richtig einstellen. Erstmal Align Position. Geht ihr rauf. Dann wählt ihr hier aus, als Attachment 0 nehmt ihr das Attachment vom Kabinenboden. Als Attachment 1 wählt ihr das Attachment, das wir hier unten in der Referenz drin haben. Dafür klickt ihr hier rauf und dann auf das Attachment. Und ich habe bei Max Force dann noch eine 0 hinten rangehangen. Ihr könnt da noch mehr Force hinhauen, aber dann würde der Aufzug sich noch schneller bewegen. Weil das ist so die, wie stark der Aufzug ist. Und Airline Orientation macht ihr genau das gleiche, Attachment 0. Ist gleich das Attachment im Kabinenboden. Attachment 1 ist gleich das Attachment in der unten Referenz. Und bei der Orientation mache ich Rigidity enabled auf True, weil die Orientation, die soll einfach immer richtig sein. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ihr könnt das natürlich ausmachen, müsst ihr dann die Force hier sehr hochstellen, und dann würde es auch funktionieren. Ich habe es jetzt einfach mal auf Rigidity Enabled gemacht, weil wir keinen Aufzug machen, der sich irgendwie dreht. Wenn ihr wollt, dass der sich cool dreht während der Fahrt, dann macht ihr das aus, stellt hier die Force hoch und dann funktioniert das sogar auch. Aber ich will, dass der Aufzug einfach still hält. So, und wenn das dann alles eingestellt ist, dann haben wir einen Aufzug. Ich drücke einfach mal auf Play hier. Der funktioniert noch nicht, weil wir noch nichts gescriptet haben. Aber ich gehe mal auf Current Server, klickt den Aufzug an und ihr seht, wir haben hier in der unten Referenz haben wir das Attachment drin. Und wenn ich dieses Attachment jetzt in die oben Referenz reinziehe, fährt der Aufzug hoch. Naja, okay. Er bleibt hängen. Das verträgt sich jetzt nicht so gut damit, dass ich hier so eine Union gemacht habe und die Collisions mit den Unions sind alle nicht so smart. Also wenn ich jetzt dass ich nochmal reinpacke, Attachment 1 und dann einfach die Union hier mit nach oben ziehe. Dann seht ihr, ah, okay, die hat einfach nur blockiert, dass die Kabine richtig fährt. Deswegen nehme ich die Union erstmal weg. Ihr solltet dann einfach mit ganz normalen Parts bauen. Ich packe die... Komm, ich mache das so. So passt das, dann wird es nicht mehr stören. So, dann stört mich der Boden nicht mehr. Und wir müssen den Spaß jetzt einfach scripten. Dafür gehe ich nochmal hier rüber, nehme mir den Proximity Prompt mit dem Script, gehe hier rein in diese Wand und paste mit STRG-SHIFT. V, den Proximity Prompt rein. Da ist dann wieder das Script drin. Und das Script schreiben wir jetzt wieder oben. Wir brauchen keinen Train-Service mehr. Die Oben-Referenz und die Unten-Referenz brauchen wir noch. Aber jetzt sind die Verknüpfungen wieder anders. Das heißt, wir sagen jetzt, meine Kabine ist jetzt wieder prox.parent.parent. Und hier machen wir ein Parent jeweils weg, damit wir alles wieder finden können. Na, jetzt befindet sich das ja wieder in einem Part. Und hier brauchen wir tatsächlich nicht den Kabinenboden, weil in dem Kabinenboden bleibt alles gleich. Ihr wisst ja, wir müssen eigentlich nur das Attachment 1 von unten nach oben und von oben nach unten verschieben. Und deswegen suchen wir uns jetzt noch das Attachment 1. Und das bedeutet, Local Attachment 1 ist gleich. Jetzt sagen wir einfach mal, einfach um zu zeigen, dass es so rum funktioniert. Oben Referenz, Doppelpunkt, find first child, which is a attachment. Or, unten Referenz, Doppelpunkt, find first child, which is a attachment. Ihr könntet theoretisch einfach nur das hier schreiben, weil wir wissen ja, dass Attachment ist da drin Aber nur für den Fall, dass wir hieran irgendwas ändern, würde er erstmal in der oben Referenz suchen und dann in der unten Referenz, damit es auf jeden Fall gefunden wird. Wir löschen jetzt aus der Aufzugfunktion alles raus und sagen jetzt einfach nur, if Attachment 1.Parent ist gleich oben Referenz, then Attachment 1.Parent ist gleich unten Referenz. Und jetzt schreiben wir hier am Ende noch else Attachment 1.Parent ist gleich oben Referenz. Und dann haben wir das auch schon. Der guckt jetzt einfach, ist das Attachment gerade in der Oben-Referenz? Dann packst du in die Unten-Referenz. Wenn nicht, dann ist es ja offensichtlich in der Unten-Referenz. Dann packst du wieder in die Oben-Referenz. Da gehen wir jetzt einfach mal wieder rein, sagen Play hier. Stellen uns in den Aufzug rein, drücken Interact. Und er fährt hoch. Und das sogar ziemlich smooth. Ich drücke nochmal Interact, der fährt runter. Und das Coole ist, ich kann hier, kann ich den Knopf spammen. Er geht so. Aber... Er geht nicht kaputt. Er funktioniert einfach. Dementsprechend ist das so die stabilste Methode, um einen Aufzug zu bauen. Das Coole ist, wenn ich jetzt zum Server gehe und dann zum Beispiel hier das Part hier hin packe. Funktioniert sogar. Oh, da kamen wir nicht ganz mit. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Aber ihr seht, egal wo dieses Part ist, es folgt ihm. Es folgt ihm. Wir können jetzt auch das Ding drehen und der Aufzug dreht sich mit. Ich packe das Part jetzt einfach mal hier hin. Geh mit meinem Charakter dann nochmal mal in die Aufzugkabine rein. Weil es dreht sich alles nur um dieses Referenzding. So, dann sage ich jetzt einmal, das Ding... Soll jetzt hier hin und es soll sich so drehen. Das bedeutet, die Kabine würde ein Wusch machen und es würde funktionieren. Ich bin jetzt hier, drücke E zum Interacten und bam, ist es ist da. Aber ihr seht, es hat sehr schnell so geswitcht. Hier würde ich jetzt wieder rausfliegen, bam. Wenn ihr wirklich wollt, dass sich der Aufzug dreht währenddessen und das Smooth geht mit dem Drehen, dann geht ihr nochmal in den Kabinenboden, Align Orientation und macht Rigidity Enabled aus und dafür die Max-Torque ein bisschen höher. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass es funktioniert, weil die Max Talk, die muss hoch sein, weil sonst fängt der Aufzug an, richtig komisch rumzubimseln. Ich stelle mich einfach wieder in die Kabine und wir fahren hoch, es funktioniert. Ich gehe jetzt wieder hier rein und sage dann einfach mal, yo, wir wollen, dass die Kabine hier sich so dreht. Und wusch, jetzt geht es sogar smooth ineinander über. Wusch, ihr seht, es funktioniert. Die Kabine dreht sich, sie bewegt sich, sie macht genau das, was sie tun soll. Und die einzige Möglichkeit, diesen Aufzug jetzt noch aufzuwerten, ist es natürlich mit mehreren Etagen. Und das macht ihr dann am besten einfach mit einem Verzeichnis von mehreren Etagen und einem GUI, wo ihr dann die Etage aussuchen könnt. Und dann geht er automatisch zu dieser Etage rüber. Aber Leute, so haben wir einen Aufzug erstellt, den man universell einsetzen kann, wie man ihn auch möchte. Drei verschiedene Varianten, einmal Teleport, einmal Twin. Und einmal mit Roblox-Physics. Und ich würde sagen, das mit den Roblox-Physics ist wirklich am coolsten, wenn man es erst richtig eingestellt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!